In diesem Video zeige ich dir, wie du mehrere Messwerte gleichzeitig auf dem Display anzeigen lassen kannst. Da viele der Sensbox-Sensoren mehr als einen Messwert messen können, brauchst du auch hier nur deine Messstation vom letzten Mal. Du siehst bereits den Programmcode aus dem letzten Video, den wir nun erweitern möchten. Um einen zweiten Messwert auf dem Display anzeigen zu lassen, brauchen wir den Schreibetext-Zeilblock noch ein zweites Mal. Dazu können wir den einfach kopieren und erneut in die Zeige auf dem Display-Klammer einfügen. Da nicht zweimal die Temperatur gemessen werden soll, ändern wir im zweiten Sensorblock den Messwert auf Luftfeuchtigkeit und passen die Beschriftung an. Zuletzt müssen wir noch festlegen, wo unser Text geschrieben werden soll. Der Temperaturwert wird zurzeit an den Koordinaten 0,0, 0, das heißt ganz oben links auf dem Display geschrieben. Das Display verfügt über 128 Pixel in X-Richtung und 64 Pixel in Y-Richtung. Damit unser zweiter Messwert nun in der zweiten Hälfte, in der unteren Hälfte des Displays angezeigt wird, ändern wir die Y-Koordinate auf 32. Übertrage nun dein Programm auf die Sensebox und schau dir die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesswerte auf dem Display an. Du kannst die Werte beeinflussen, indem du auf den Sensor hauchst oder ihn einfach nur warm hältst in der Hand. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du deine Messwerte ins Internet übertragen kannst.